Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Drag -and Drop auf Bildfrage in dem Moodle Test hinzufügen können. Wir befinden uns hier bereits im Test und auch im Testinhalten bearbeiten Modus und klicken hier auf hinzufügen, um eine neue Frage und anschließend auch eine Drag -and Drop auf Bildfrage hinzuzufügen. Geben Sie zunächst einen Fragetitel ein. Der dient in der Regel für Sie als Orientierung, damit Sie später Ihre Frage schnell wiederfinden. Und geben Sie hier auch einen Fragetext ein. Sie können je nach Editor, mit dem Sie arbeiten, diesen auch formatieren. Weiterhin können Sie hier die erreichbaren Punkte eingeben und ein allgemeines Feedback. Weiter unten. Laden Sie in der Vorschau zunächst Ihr Hintergrundbild hoch, wo dann die ziehbaren Bilder oder auch Texte hineingezogen werden sollen von den Lernenden. Einerseits können Sie das hier per Drag -and Drop erledigen, wenn Sie also Ihren Editor öffnen und eine Karte beispielsweise hier nehmen und hier reinziehen, ist sie schon da oder Sie wählen das über Datei wählen aus. Hier haben wir als Beispiel eine Europakarte. Nun bestimmen wir hier unten bei den verschiebbaren Elementen unsere einzelnen Typen. Ich zeige Ihnen hier als Beispiel, wie Sie Texte sich anzeigen lassen, wo also die Studierenden aufgefordert werden sollen, die Hauptstädte zuzuordnen. Einerseits haben wir hier Rom, Paris, Berlin und Madrid. Wir sehen, es gibt auch noch weitere verschiebbare Elemente, die Sie hinzufügen können. Auch noch mehr, wenn Sie das gerne möchten. Weiterhin sehen Sie auch die Möglichkeit, dass Sie natürlich auch mit Bildern arbeiten können. Das ist aber relativ umfangreich, denn Sie müssen wirklich beachten, dass die verschiebbaren Bilder ähm, definitiv kleiner sein müssen als das Hintergrundbild und auch alle möglichst gleich groß sein müssen bei den verschiebbaren Elementen, da es sonst schwierig wird mit der Bearbeitung. So, wir speichern uns das einmal zwischen. Dann bestimmen wir die Drop-Zonen, also diese Bereiche, wo diese verschiebbaren Elemente hineingezogen werden können. Wir haben hier unsere Drop-Zone und wir wählen hier das verschiebbare Element zuerst Rom aus und dann sehen Sie hier oben in der Karte, dass hier links oben in der Ecke unser Rom-Schildchen erschienen ist und das können wir mit Ziehen ganz einfach auf Italien ziehen. Genauso verfahren wir auch bei den anderen Elementen wie Paris, Berlin. Und an dieser Stelle Madrid. Sie sehen auch schon, dass ich dann automatisch hier die Koordinaten eingestellt habe. Wenn ich das hier auch mit der Maus bei Madrid nochmal bewege, sehen Sie auch, wie sich das automatisch verändert. Sie könnten also auch per Eingabe hier das anpassen, wenn Sie möchten. Ansonsten gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie auch bei den anderen Fragentypen bei Ihnen. Damit sind wir aber fertig und speichern unsere Änderung ab. Schauen wir uns nun in der Forscher einmal an, wie die Frage für die Studierenden aussehen würde. Da haben wir hier also unsere vier Auswahlfelder, dass die Studierenden wissen, in diese vier Felder können sie unten die Begriffe hineinziehen. Geht aber natürlich auch andersrum, dass man untereinander noch, noch mal tauscht oder es auch ganz zurücknimmt. Das ist das Drag and Drop auf Bild. Viel Freude beim Nachprobieren.